In dieser Klausuraufgabe geht es um einen kleinen Betriebsabrechnungsbogen. Wir sollen die Zuschlagssätze ermitteln, sowie für ein neues Produkt die Herstellkosten und die Selbstkosten. In einem Unternehmen fallen in einer Periode folgende Einzelkosten an. Die Materialeinzelkosten 6,3 Millionen, die Fertigungseinzelkosten 4,1 Millionen. Alle Gemeinkosten wurden mittels Petitaufwendungsbogen auf die vier Endkostenstellen umgelegt. Materialkostenstelle 1,26 Millionen, Fertigungskostenstelle 5,93 Millionen, Vertrieb 2 Millionen und Verwaltung 1,518 Millionen Euro Gemeinkosten. Wir ermitteln zunächst die Gemeinkostenzuschlagsätze für die vier Endkostenstellen. Für die Materialkostenstelle sind die Material-Einzelkosten die Bezugsgröße. Wir dividieren also Materialgemeinkosten 1,26 Millionen durch Materialeinzelkosten 6,3 Millionen und erhalten 20% Materialgemeinkosten-Zuschlagsatz. Für die Fertigungskosten sind die Fertigungseinzelkosten die Bezugsgröße. Wir dividieren die 5,93 Millionen Gemeinkosten durch die 4,1 Millionen Einzelkosten, erhalten 145% fertigungsgemeinkosten Jetzt berechnen wir die gesamten Herstellkosten als Summe von Material- und Fertigungskosten. 6,3 Millionen plus 1,26 Millionen plus 4,1 Millionen plus 5,93 Millionen gibt 17,59 Millionen Euro gesamte Herstellkosten. Diese Herstellkosten sind die Grundlage zur Berechnung der Vertriebs- und Verwaltungsgemeinkostenzuschlagsätze. Wir dividieren 2 Millionen durch 17,59 Millionen, was 11,37 Prozent Vertriebsgemeinkostenzuschlagsatz ergibt. Wir dividieren 1,518 Millionen durch 17,59 Millionen, was 8,63 Prozent Verwaltungsgemeinkostenzuschlagsatz ergibt. Mit diesen Sätzen können wir nun für ein beliebiges Produkt eine Zuschlagskalkulation durchführen. Zu den Materialeinzelkosten von 3.000 Euro zählen wir 20% Gemeinkosten hinzu, also 600 Euro. Zu den Fertigungseinzelkosten von 2.000 Euro addieren wir 145%, also 2.893 Euro Fertigungsgemeinkosten und erhalten insgesamt 8.493 Euro Herstellkosten. Dazu schlagen wir noch 8,6% Vertriebs- und 11,4% Verwaltungsgemeinkosten dazu und erhalten insgesamt 10.191 Euro Selbstkosten. Die lässt sich anschaulich an einem Pfeildiagramm darstellen. Wir zeichnen zunächst den Weg des Materials durch den Betrieb, Materialkostenstelle, Fertigungskostenstelle, Vertriebskostenstelle, Verwaltungskostenstelle. Wir starten links mit 3.000 Euro Material Einzelkosten schlagen 20% Materialgemeinkosten hinzu, dann kommen 2000 Euro Fertigungseinzelkosten, schlagen 845% Fertigungsgemeinkosten hinzu, erhalten dann die Herstellkosten von 8493 Euro, ergänzen hierzu 11,4% Vertrieb und 8,6% Verwaltungsgemeinkosten und erhalten schließlich die Selbstkosten von 10.191 Euro.